Willkommen zurück Reisende. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Eben gerade haben wir, als wir uns eingeloggt haben, bei einem anderen Spieler einen Anomaliedetektor bekommen, was sehr gut ist. Damit können wir lebende Fregatten später suchen und finden. Und wir haben in der letzten Folge Artemis ähm, in... naja. Hier den Frieden geschenkt, anstatt in der Simulation leben zu müssen. Jetzt sollen wir noch Apollo berichten. Das werden wir jetzt erstmal machen. Jetzt eigentlich. Ah, da ist die Übertragung. Der Holo-Terminus zeigt wieder verfügbar. Dein Signal war, ich dachte, du wärst fort. Es, ist, es tut gut, Apollos Stimme zu hören. Ich habe das Gefühl, schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen zu haben. Ich versuche Apollo meine Erfahrungen so gut wie möglich zu beschreiben. Das Tor, der seltsame Planet, eine gewaltige Maschine, die Kamesin-rote Kugel. Während ich spreche, merke ich, dass die Erinnerungen selbst instabil sind und ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Das ist alles ein dumpfes, schmerzendes Rot. Ich sage Apollo, dass ich glaube, den Atlas selbst gesehen zu haben. Du hast ihn gesehen, du hast den Atlas getroffen. Die Gag, die Korvax verehren ihn als Gott. Ich hätte nie gedacht, dass er real ist. Das geht es dir gut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du mitgemacht hast. Sagen, dass er kein Gott ist, ich erzähle, erzähle Apollo von den Dingen, die der Atlas gesagt hat, wie er von Reisenden und Wächtern gesprochen hat, als wären wir Protokolle und keine Lebewesen. Was wir für ihn sind, wie er mich angeschaut hat, es fühlte sich so an, als wären Leben und Tod nur zerbrechliche Träume und keine realen Konzepte. Wenigstens hat er hier nichts getan, und ich glaube, mit dem, was du gerade gesagt hast, Lässt sich etwas anfangen. Die Korvax huldigen den Wächtern, weil sie glauben, dass sie diesem Atlas dienen. Wir sollten weitere Nachforschungen anstellen. Diese Maschine wird uns zum Nest der Wächter führen. Wir werden im hunter reich sein. Zustimmen. Ich sage Apollo, dass ich seiner Meinung bin. Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen den Wächtern und dem Atlas. Vielleicht ist das der Weg, den wir einschlagen müssen. Aber es gilt auch andere Faktoren zu berücksichtigen. Ich erzähle Apollo von Artemis Grab und meiner Begegnung mit dem mysteriösen Reisenden Null. Artemis ist tot? Ich? Ich weiß nicht. Wie? Wer würde? Ich weiß, dass ich mich über ihn lustig gemacht habe, aber das war einfach. Er hat sich Sorgen gemacht, er hat geglaubt und ich... Was mit ihm passiert? Wo hast du Artemis begraben? Ich möchte mich verabschieden, wenn ich kann. Ich sage Apollo, dass Null mir von einer Möglichkeit erzählt hat, Artemis zu retten. Anfangs ist Apollo bei dem Gedanken, Artemis zu treffen, aufgeregt. Aber ich erkläre ihm, dass ich es nicht hätte tun können. Es wäre kein Leben gewesen, sondern nur eine leere Existenz innerhalb der Simulation. Ich muss Artemis ermöglichen, im Tod Frieden zu finden. Du hast das Richtige getan, du hast es versucht, was auch immer du gerade fühlst, du sollst wissen, dass du ein guter Freund bist. Ich muss durch das Portal gehen und zu dir kommen, so viel ist sicher. Wir müssen nur die richtigen Glyphenabfolge, die richtige Adresse für deine Welt finden. In Finde einen Monolithen, suche Daten nach Mustern, diese Dinger sind Maschinen und wir müssen nur ihren Code verstehen. Dann werden wir jetzt wohl das nächste Portal suchen müssen. Gucken, wo er uns diesmal hinschickt. Da schickt er uns hin. Was ist denn jetzt kaputt? Hm, hat er einfach wieder gebremst. Monolith, ungefährer Standort, ja. Wenn wir, wenn wir durch die Wolken sind, mal scannen. Vielleicht sehen wir ihn. Oh Gott, ist ja geiles Wetter. Ja, könnte der mal einen Rückwärtsgang einlegen? Oh. Monolith, Monolith, wo bist du? Wird beim Scannen auch nicht angezeigt, das blöde Ding. Ah, ist er das? Ne, ist ein Stein, oder? Ah, ne, das ist so ein Wort-Ding. suchen wir ja gar nicht. Wo steht denn das blöde Ding? Muss ja natürlich auch gerade Sturm sein, wenn wir hier sind. Hm. Einmal müssen wir landen. Gucken wie weit das weg ist. Naja, geht ja noch. Ist ja nicht allzu weit weg. Legt uns jetzt ja eh wieder im Kreis, aber oh, ja klar. Ah, da ist er. Ein Wort. Noch eins. Und noch eins. So. Ein Monolith der Korvax. Ich sehe den Stein des Monolithen, sein unveränderliches mattes Silber und doch lauert etwas darunter. Es ist grau, aber nicht grau und tief unter seiner Oberfläche. Es ist ein blutroter Schimmer zu erkennen. So, wo ist das Portal? Ein bisschen weiter entfernt. Und werden wir da jetzt erstmal hin. Jetzt müssen wir noch auf die Nachtseite. Diese ganzen Inselplaneten, ne? Völlig für den Arsch. Kann man nichts Schönes hinbauen, sieht nicht schön aus. Ah, ich habe auf der falschen Seite geparkt. Ich glaube hier war eben ein Wissensstein, ja. So. Da war ja nun wo völlig anders in der Galaxie sind. Können wir hier uns erstmal auch einen Basiscomputer hinstellen. Haben wir hier nämlich auch ein Portal schon. Fällt uns im Norden und im Süden der Galaxie noch ein Portal. Dann haben wir die ganze Galaxie abgedeckt. Und in den neuen Galaxien werden wir immer nur einen hinstellen. An dem Portal. So. Hm. Wir sieht uns hier auch eine kleine Hütte hin. ich einen eckigen Raum. Gucken, wie sieht denn das aus. So, vielleicht. Eine Treppe geht nicht, solange keine Scheiß-Tür drin ist. So. Die schon ganz auf dem Boden. Mal so. Ein paar Solarzellen. Oh, la. Ja. Dann hat das Ding auch Strom, wenn wir nicht da sind. Dann können wir hier mal mit Talien reisen Wenn er die hier oben mal hinstellen würde. Hm. Ja, partout nicht hinstellen, ne? Hier oben müssen wir die nämlich auch nicht anschließen. Da die sich direkt mit dem heute verbinden. So. Portal hin und gut ist. immer ja, mal die Güte, das da hinten hinzustellen. Speicherpunkt, so. ganz wichtig. So. Dahin. Jetzt nehmen wir das Ding hier wieder mit. So. Ist der Raum haben wir uns wieder ein Portal gesichert so wenn wir das Ding am besten Portal West. ist ja so gesehen westlich in der Galaxie so speichern und dann erstmal die Aufgabe hier weitermachen. Nö. Dass man nicht irgendwie alle auf einmal aufladen kann. Weil man braucht ja sowieso alle 16. Aber so dauert das einfach nur... Also verbraucht nur Zeit. Haben wir das auch erledigt. Hallo? Der, der ist nicht voll. Was soll denn das? Das Portal scheint mich anzubetteln, als ich mich nähere und will meine Aufmerksamkeit. Es braucht mich, damit ich es aktiviere. Es braucht mich, um weiterzureisen. bin mir nicht sicher, ob ich darauf hören soll. ja naja, machen wir trotzdem. So, jetzt haben wir hier als einer das Portal braucht. So übermittle die Portal beim Hole terminus. Oh ne. sollten vielleicht ein kleines Flugfeld daneben stellen, sonst. Landet unsere Karre wahrscheinlich im Gebäude. Ungültige Position, ja du mich auch. Wo ja. haben wir denn geparkt? Hm. Erstmal speichern. So. haben wir geparkt. Und wenn wir mal gucken, wenn wir ihm die Koordinaten geben, ob er eigentlich auch hierher kommt oder aus irgendeinem Grund wahrscheinlich eher nicht, aber naja. Ob oh, hier da steht für ungefährer Standort. Ah, super. Fliegen wir halt direkt dahin. Hat der Planet natürlich, weil wir so ein Glück haben, auch scheiß Wetter. Landen, landen, landen, los, landen. Echt jetzt. Landen will der auch nie. Keine Ahnung, was das soll. So, Sektor sichern. War das Schwachsinnssystem umbenannt imperiales Gebiet so muss das so aktivieren Holo anrufen so hast du die Glühen für deine Welt gefunden ich bin fast bereit mein Anzug wurde verbessert, mein Bauch ist voll und ich habe einen Gag angeheuert, der sich in meiner Abwesenheit um meine Farm kümmert. Wir haben sie gefunden. Als ich Apollos Apollo ansehe, fällt mir alles ein, was ich im Portal gesehen habe. Was mit Artemis geschehen ist, als er denselben Weg einschlug. Ich denke an den Atlas daran, wie mich Nada davor gewarnt hatte, zu diesen Tunneln zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob die Portale sicher sind. Wir geben ihm trotzdem die Glyphen. Ich gebe Apollo die Glyphen und bitte ihn, sie aufzubewahren, damit Themis Schicksal nicht in Vergessenheit gerät. Er versichert mir, das zu tun und verspricht, dass wir uns bald wiedersehen. Bevor ich gehe, rät er mir, alles über diesen sogenannten Null herauszufinden, was ich kann. Er weist mich auch darauf hin, vorsichtig zu sein. Ich mit Null. Geht das hier auch am Telefon, oder? So. Zwei verlorene Seelen. Die eine machte sich zu viele Sorgen, die andere zu wenig. Ihr Leben ist nicht zu dem geworden, was es versprochen hatte, oder? <lacht> Jedes empfindungsfähige Wesen hat irgendwann genauso empfunden. Ich auf jeden Fall. Zumindest irgendwann einmal. Ich war wütend, verwirrt aufgrund meiner eigenen Einsamkeit. Stell dir vor, wie überrascht ich war, als du mich geweckt hast. Oh, ich weiß, dass du das nicht wolltest. Ich weiß, dass du nur mit Portalen herumgespielt hast. Aber egal, was du getan hast. Jetzt bin ich hier und ich brauche deine Hilfe. Der Atlas ist nicht das, wovor du ihn hältst. Irgendetwas passiert mit dem Universum. Und nur mit deiner Hilfe finde ich heraus, was es ist. Akzeptieren. Mehr keine Wahl. Nicht weit von hier gibt es ein Observatorium. Ich werde dich zur Absturzstelle eines Frachters führen, der für unsere Untersuchung von großem Interesse ist. Und dort, dort werden wir das erste Geheimnis finden, da bin ich mir sicher. Du musst wissen, dass der Atlas weder unser Freund noch unser Feind ist, so wie die Luft oder der Wind. Aber er hat Angst und Schmerzen und wir tragen Verantwortung. Sein Leid zu lindern koste es, was es wolle. das alles auf diesem Planeten machen? So, wo ist das? Wo ist das? Jetzt hat er die Mission gewechselt. Was soll denn der Scheiß? Null. Servatorium. Wie weit ist noch weg? 32 Sekunden. Hm. Das schneller ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Karre wird immer langsamer. Oh ne, ungefährer Standort schon wieder. Ist nicht sein Ernst. Ich will nicht landen, wenn ich das Ding von oben sehe. Sieben Minuten entfernt. Oh, uh, da. Und ein Stück weiter liegt auch der Frachter. Na, immerhin. Wo ist jetzt die blöde Tür von dem Teil? Die Prognose war korrekt. Der Terminal ist überraschenderweise offen ich kann die Protokolle lesen. Koordinaten extrahieren. Ich extrahiere die Koordinaten für das Notsignal. Ein abgestürztes Stift erwartet mich auf einer anderen Welt. Echt jetzt? Der Frachter liegt doch da. Direkt rechts unten. Ernsthaft. Wir wollen einen doch verarschen. Gucken jetzt trotzdem nach dem da. Ja hoch da, meine Fresse! Diese Sprungstiefel, die kotzen einander. Ja. Dann fliegt er in die Richtung, in die er möchte und nicht in die er soll. Ist das weit weg? Nicht mal gerade ist der Planet. Berg hoch, berg runter, berg hoch, berg runter. So, da ist auch eine. Aber wo ist denn vorne bei dem blöden Ding? Ah, da. Ach scheiße. Da wegschmeißen im Müll. Ein Schlüsselungscode, aha ein blassen Dunst, wofür der ist. ist ein Tier. So. Also da ist eine Kiste. Äh, 200. Das kann aber nicht richtig sein. Also. Oh. Ah, falsche Feld. Los. Hier ist eine. Das haben die aber geändert, dass jetzt hier so Müll drin liegt. Sonst musste man die mal reparieren. Lüstungsgut, was soll ich denn mit dem Scheiß? Auch so ein blödes Ding nicht für irgendwas benutzen ja wo sind die Also wir haben jetzt drei. Ach, da sind sie. Was soll ich damit machen? Man braucht mehrere, um vollen Zugriff zu erlangen. Zugriff, ja wo denn. So haben sie irgendwie was verändert hier. In dem Ding da. Mal gucken. Ja, irgendwas, da ja, mhm. Schönes Frachterwrack. Hm. Da ist ein Holo-Terminus? Hm. Bummisch. so. Irgendwie keine Ahnung, wie man jetzt seine Belohnung kriegen soll. Ne, warte mal. 300 das ist doch schon wieder viel zu weit weg. Also da hat es zu weit weg. Da. nämlich Sturm ist überhaupt nichts. Mal gucken, ob wir dann irgendwas kriegen, wenn wir die drei geöffnet haben. So, wo ist die andere Tür jetzt hier? So. Geil. Kommen wir an den jetzt ran. gar ah, nicht, oder was? Schädigtes Bedienfeld. Scheinbar ist hier die Kiste. Aber wo ist bei der Kiste vorne? Da. Bin jetzt mal gespannt. War da immer nur Müll drin? Ne? Ja, super Mission geschafft. Bei Überreste, Materialien aus dem Fracht, Frachterbergen. Ja, hä? Seltsam. Mach man jetzt damit? wahrscheinlich bedarf es mehr Radteile. Ja gut, wir mit 6. Notfallprotokoll eines Frachters. Man kann es auch nicht verwenden mit E oder so. Dann ja, behalten wir das erstmal, würde ich sagen, bis ich herausgefunden habe, wofür das verwendet werden kann das hier können wir ja nicht nochmal ansprechen. Dann rufen wir jetzt unseren Raumschiff und machen die Koordinaten wurden ursprünglich vom Gag-Spezialisten Polo eingegeben. Ja, machen wir erstmal die Mission mit dem anderen Frachter, weil warum auch der hier? Nein, wir müssen auf einen anderen Planeten. gucken was uns die mission dann bringt wahrscheinlich gar nichts oh nee ungefährer Standort ey na da liegt der frachter immerhin oh nein wolken So. muss man mit dem Ding hier quatschen. ah Der Riesenwurm. Ah, da braucht man jetzt den Entschlüsselungscode. Cool. Ah, guck mal. Wir brauchen die echt für diese Mission. Gott, wie viele. Boah, echt jetzt. Nee, ja komm, das ist doch verarsche jetzt, ey. Super. Haben wir jetzt noch ein, ja, ganz prima, ey. Was eine scheiß Mission. Wir gucken jetzt mal einfach in irgendeine Kiste, ob hier auch wieder nur dieser ex drin ist. Boah, Alter, geh doch mal da lang. Struktur betreten. Ja, ja, komm, leck mich jetzt hier. Ah, hier war was drin. Ne? Auf dem Müll, sage ich ja. So, was ist unsere... auch oh, schon wieder ein Holo-Terminus. Ich stehe noch 10 Stück rum. Welchen müssen wir? der. Okay. Das geht auch da rein, verdammte Scheiße. Ja, echt nur Müll. Werden wir jetzt das Protokoll übermitteln? Weil das ja nicht per Funk geht. Nein, da müssen wir ja wieder so ein holo gerät hin. Oh, und dann nimmt er mal das, was am weitesten wegsteht. Nur nicht das nehmen, was direkt in der Nähe ist. Immer das auf der anderen Seite vom Planeten. Also manchmal, glaube ich, das Spiel will einen auch nur hinhalten. Ja. Da ist einer. Alle Möhre dran vorbeigeflogen. An dem Jahr waren wir 100 pro vorhin auch schon. Manche Sachen sind super gemacht in dem Spiel. Kannst du auch machen, was du möchtest. Nicht cool, aber die Mission, das ist hinhalte Taktik. Also ganz im Ernst. Die Planeten bauen sich auf, wenn du sie betrittst und rendern die Gebäude, wenn du dich denen näherst. Also ich kann er auch in der Nähe machen. Also wo ist er denn da? Was hast du hier draußen gefunden? Erzähl mir alles. Ja Frachtaufzeichnung. Glaubst du etwa, ich wüsste nicht, wer diese korvax entität ist, sei nicht so naiv Reisender. Glaubst du, irgendwas von dem, was du gelesen hast, würde mich überraschen? Ja, guck, das ist jetzt hier alles schon wieder. Ich muss zur Mission. Irgendwas falsch gelaufen ist, ist auch eine geile Antwort. Oh. So, nächste Mission. Komm ran jetzt hier. Im Viking Kartografen reden. Cool, wo ist der? Wem wir denn? So, mit dem Viking-Kartografen sprechen. Suche auf der Galaxiekarte nach einem Viking-System. Okay. Da stellt sich einem die Frage: Waren wir auf dieser Raumstation für den Teleportpunkt? Das ist ja jetzt die Frage. Kurz da landen, nur um sicher zu gehen. So, und jetzt hat er die schon wieder nicht ausgewählt. So. Gucken wir gleich mal, wo hier ein Viking-System ist. Liegen da hin und dann. Was kann ich so vor Raumstation so. Ja, naja, die Kartografen sind ja eine Raumstation oben. Gut. Aussteigen, einsteigen. IKIN-System. So, wo schickt er uns hin? Ist ja nicht so, dass wir uns eins aussuchen könnten. Wenn wir jetzt schon ein neues System müssen, werden wir kurz mal Planeten von oberhalb scannen, was dabei ist. Die Zeit im Hyperraum wesentlich verlängert. Vier Planeten, so. Was dafür ein Fixplanet? Ja, scannen. Schädlich. Wind und aggressive Wächter, weil wir auch Glück mit Planeten haben. Ups, ich habe geschossen. So. Blühender. Mhm. Blühend. Das heißt nichts anderes als da gibt es auch Scheißwetter. Mutierter Planet. Ja, echt geil. So. Dann wird der Drecksystem direkt umbenannt. So. Raumstation. Ist die? die? War doch eine. Mal sehen? Hm. Ah. Wegen der Mission zeigt jetzt echt nicht das Raumstationssymbol an. Gucken, so weit habe ich die Mission noch nie gemacht. Hm, hm, hm. weil ich weiß, müssen wir jetzt für den eine Aufgabe dann für einen. Kickt eine Aufgabe und für den dämlichen Korvox eine Aufgabe machen. Ah, Geschichte erforschen. Ja, gut. Wo müssen wir hin? Weil freiwillig sagt er uns hier nicht. So. Wo müssen wir hin? Ja, und nicht dieser Planet. Ja, wir sind auch auf einer Raumstation und nicht auf einem Planeten, aber Okay. Wir haben auch null Glück mit Schiffen. Nur so Rostlauben. Und dann nur maximal B. Die auf Raumstationen und sowas sehen. Oh Gott, stand da aggressive Wächter. Ja. Cool. Dürfen wir uns jetzt auch noch mit Wächtern prügeln. Bring ein Waikina artefakt auf, auf seiner alten Ruine. Der Kartograf hat den ungefähren Standort. Ja, ungefähr. Mm -hmm. Er ist Kartograf und weiß nicht, wo es ist. Super Kartograf. Er hat ja mal sein Büro verfehlt, ey. Jetzt kennen wir von oben einfach nach... Ruin. Los. Ein... Oh, da ist ein Gebäude. Was ist denn das? Das ist nur ein Speicherpunkt. Uh, da hinten ist was da. Wird das eine Ruine sein? Ja, das sieht so aus. Wo dürfen wir nicht zu nah landen, sonst können wir da leider nicht buddeln? So, Strahlenstürme, ja. Und wieder dieser Riesenwurm. Was war das? Sehen gar nicht. Was zum. Alter, der ganze Planet behebt. Oh Gott, was liegt denn da? Ach, Gravitin. Oh Mann, Scheiße. Also, solange wir nicht puddeln, müssten wir uns eigentlich prinzipiell in Ruhe lassen. Oh Gott, hat das Teil keine Treppe. Ach, da. So, wie weit ist der? Da unten ist der. Wenn wir Glück haben, gehen wir jetzt nicht drauf. Ja, hä? hochbekommen. Ey, was ist denn... Ist nicht deren Ernst. Nur weil wir das jetzt bekommen haben, hängen uns direkt Stufe 3 Wächter am Arsch. Ah, wo ist die Raumstation? Ist nicht wahr. Oh, da hinten. dran vorbei wir nehmen die da ah, wir mussten nicht kämpfen wir waren schnell genug so jetzt gehen wir das ab und dann wahrscheinlich müssen wir dann wieder zu einem Holo-Terminus dann sagt er ja bei keen gehen wir zu den gag mal gespannt war ah, nein uh. mal gucken Hauptsache, wir müssen ihm das Buch bringen er hätte das nicht selber holen können Wenn er weiß wo das liegt Wir fragen mal nach Reisenden. Da ja, Daumen hoch. War die richtige Frage oder was? Oh, echt jetzt. Oh, lila Backerät schneller. So. Mission fertig? Ja. So, zu welcher Mission schickt er uns denn jetzt das Schiff schon wieder. Muster in der Zeit. Mit einem Korvax-Kartografen sprechen. Ah, cool. Wir müssen nicht erst null berichten. Wir können direkt zu den Korvax. Ah, guck mal, falsch zusammengebautes Raumschiff. Boah, cool. Der Antrieb ist geil, aber vorne, das sieht aus wie abgeraubt und falsch zusammengeklebt. Oh, ein S-Jäger. Ja der erste, den wir sehen. Wir, wie der aussieht. Also, wir haben auch einen S-Jäger, aber... Der hat andere Triebwerke. Und hat nur zwei, wie das aussieht... Zwei der vier freigeschaltet, also dann ist hier oder und hier noch einer oder so. Unserer hat... Ja, warte mal, unserer hat... Ja, also ähnliche... Ja. Antriebe. Er hat seine Flügel nach unten zum Beispiel. Aber der ist... Ja, grün-rot so, ne? Seitdem sieht das mehr aus wie ein Raketenwerfer oder sowas. Das Triebwerk. Und nicht da jetzt? wie Aber schon cool, das ist das erste S-Schiff, was wir so auf einer Raumstation endlich mal gefunden haben. Ah, 48 und 30 Plätze kosten 112 Millionen. Ist ja, So nicht schlecht, aber die Farbe, ich weiß nicht. Passt die zu uns? Grün-Rot. Wir haben jetzt blau, Mal so vergleichen? Ne, Unserer geht schon eigentlich. Ja, Gott hüpft da nicht immer. Ah, entdecker Also das Sternsystem ist ja dann doch gar nicht so behindert. Die landen schon mal bessere Schiffe als sonst. Okay, das mit dem Corvax und eventuell dann auch mit dem Gag. Das wissen wir ja so jetzt noch nicht. Aber es ist gut möglich. Es sind ja dann alle drei Alien-Rassen. Was seltsam ist. Eine ganze Galaxie und es gibt nur drei Rassen. Äh, werden wir dann in der nächsten Folge machen. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt. Gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Für die Korvax wieder. Bis dann.